Aber wie gesagt, wenn noch ein bisschen was komisch ist, irgendwie was falsch eingestellt, bla, oh, hier ist ein Kopf, ne? Dann ähm, tut es mir leid, weil ich muss halt alles noch einstellen. Richtig und ja, das ist halt das Problem. Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich chill hier mit meiner Freundin und werde heute auch ein schöne ähm, Savage Crate aufmachen. Ich gebe jetzt noch kurz einen Kuss, dann habe ich vielleicht Glück. So, gehen wir erstmal rein, dann. Achso, nee, wir können ja nichts eingeben. Vorab will ich auch noch erwähnt haben, dass ich jetzt einen neuen PC habe und ein neues Schnittprogramm benutze und wie ihr sehen könnt habe ich auch mehr FPS, das ist auch natürlich sehr sehr schön. aber es könnte sein, dass ich noch ein bisschen, also komisch schneide oder bla, oder es ein bisschen komisch aussieht, keine Ahnung. Weiß ich ja nicht, wie ich mich da anstelle, aber das ist auf jeden Fall die erste Aufnahme und ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass ich mich da erstmal reinfummeln muss. Also wir öffnen erstmal Weekly Savage, dann machen wir es mal auf. Komm jetzt, ein Shard und da auf dem anderen kriegen wir noch einen Shard, Leute, bitte. Schade, okay, ja okay. RIP. Jetzt aber eine Eterne. Keine Eterne, okay, schade. Okay, aber ich will einen Shard, bitte, bitte, Mama. Nein. Ein scheiß Global Booster. Ach, kritischer Hase. Ach, Mann, Leute, was ist denn das? machen wir den Mist mal hier drin. Was haben wir denn hier alles im Inventar? Achso, hier ist auf jeden Fall der Gewinner vom Shard äh, eingeblendet jetzt, wenn ich es geschafft habe. Ja, ja, was ist denn das hier? Brazen, ich habe unten zwei Zombie-Spawner dazu gekauft. Wenn du wissen willst, wer ich bin, dann guck unten bei den Spawnern. PS, ich wette, dass jemand das Schild abbaut und seinen Namen hinschreibt, XD. <lacht> wer von euch war das bitte? Okay, wo ist das denn hier? Äh, Der ist von mir, Emmy. Und der <lacht> ist der süß, Mann. Danke, Emmy. Für dein Geschenk. Ich farm hier nämlich noch ganz oldschool einfach meine Sachen. Und wie geil das einfach aussieht, mit Himmel zu spielen. Ich habe nie mit Himmel gespielt. Und jetzt sieht es einfach so nice aus. Sieht einfach viel, viel besser aus. Naja. Ja, ja, ja. Okay. Was haltet ihr davon, wenn wir einfach mal. Okay, was wollen wir aufmachen? Habe ich schon ein Kit ready? Ich habe glaube ich wieder ein Kit. Ein Kit hier, Pharao, Duelist. Wollen wir einfach 45... Ähm, ne, oder ne, ne, ne, wir sammeln bis wir Dings haben. Wir machen jetzt 100 Legendary auf. 100 Legendary Relics, wenn da nichts heftiges rauskommt. Und Lego. schon mal sowas gesehen? <lacht> Soll ich mal versuchen, so viele Dinger wie möglich zu placen? Also alle auf einem... Oh mein Gott, das sind gute Sachen, glaube ich, rausgekommen. Ich kann nicht mal alles einsammeln. Wir brauchen wieder eine Kiste. Machen wir hier eine Kiste hin und hauen wieder alle Sachen rein. Ach du Schande, so viele Äpfel bekommen... Oh, ich habe gar nicht dieses Ding aktiviert. Wie aktiviert man das nochmal? Ich glaube, Alt und B. Jetzt? Ne. Ne, F3 und B. F3 und T. F3 und... Ne. F3 und H. Ah, jetzt haben wir es. Ihr müsst F3 und... H, glaube ich, eingewartet. F3 und H. Ja, F3 und H... Ähm, so, da machen wir das hier alles rein. Ich habe irgendwelche komischen Hotkeys hier auf der Tastatur. Ja, genau, hier kann man nämlich erkennen, ob das ein OP oder nicht OP-Apfel ist, weil 0 ist halt ein normaler Apfel und das sind die op Äpfel. Oh, hier sind ja noch Sachen. Wir wollen versuchen... Oh, Challenge-Pässe. Nice. Ich muss bald gar keine Challenges mehr machen. Sehr schön. Okay, und ich versuche jetzt... So viele wie möglich zu placen. Boah, das ist schon heftig. Leute, was ist denn das? Guckt euch das an. Habt ihr schon was? <lacht> Soll ich mich mal da reinstellen? Boah. Okay. Boah, hier sind aber ordentlich Sachen drin. Sind es die morty alles? Oh ja, lecker, lecker, lecker, lecker, lecker. Okay, sind es Immortal... Oh, Immortal Booster und dann so viele. So viele. Okay, jetzt haben wir den Salat. So, wir packen wir alles erstmal rein hier. Und noch mehr, mehr, mehr, mehr, mehr. Wir schauen uns gleich erstmal den Loot an. Und Enderbau haben wir bekommen. Perfekt. So, das haben wir jetzt alles bekommen. Wir haben auf jeden Fall 4 XP bekommen. Hier ist XP, hier, hier, hier. Da, okay, Flash hier sehr gut. Oh, Transf äh, Farming Skulls, die sind auch sehr lecker. Challenge Pässe. Hier zwei Soul Stones, Oh, Custom Fragment Books sind auch gut. Immortal Booster sind sehr lecker. Awesome Crates. Ich nehme halt die ganzen Sachen mit und sortiere die erstmal ein. Die restlichen Sachen lasse ich erstmal hier liegen. Gucken wir mal, wie viele Immortal Booster wir so haben. Wir haben 6 oh, 21 23 Immortal Booster Also wenn wir nochmal einen Schad bekommen, haben wir auf jeden Fall einen Schönen Boost drauf Aber ich habe es jetzt jedes Mal bei 14% Geunlockt, also ich weiß nicht, ob ich Da überhaupt mehr Booster raufhauen möchte Soll ich einfach mal in die Warzone gehen und einen Skydrop machen? Weil wir müssen ja Leute killen, also ah, Oh nee, eigentlich kann ich Weil ich bin gewohnt auf dem hier auf einem äh, Laptop zu spielen, deshalb bin ich auf dem PC enorm schlecht. Also ich glaube, ich würde einfach direkt verrecken, wenn ich jetzt kämpfen würde. Aber egal, wir versuchen es einfach mal. Oh, sind die? Ne, die sind nicht in meinem Combat Level, aber ich muss halt Leute töten. Tut mir leid, Bro. Oh, ne, okay, lassen wir ihn. Der ist so süß. Hi, Bro. Hi. Na, wie geht's? Hi. Willst du Kannst du was essen? Warte, ich gebe ihm noch ein paar Pearls. Ein paar Bad Bombs. Ah, ich gebe ihm hier so. Die ich benutze die eh nicht. Bro, halte durch. Du musst es hier versuchen zu überleben. Du schaffst es. Du schaffst es. Ah ne, ich zeig ihm noch, dass ich einen Skydrop machen will. Warte. Skydrop. Hi Brazen. Hi Mr. Killerman. Komm. Wir machen jetzt einen Skydrop. Hier. Komm. Ey, Bro. Nein. Ach, egal. Ich wollte ihm einfach nur helfen, dass er einfach eine Chest looten kann. Aber sag mal ehrlich, die Grafik ist schon geiler. Irgendwie. Die sieht schon irgendwie echt süß aus.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 Und irgendwie ist die Grafik um, um tausendfache besser irgendwie, habe ich das Gefühl. <lacht> irgendwie schlafen noch alle, habe ich das Gefühl. Oder wollen wir den Weihnachtsmann töten? Ich glaube er ist jetzt tot. Ja. <lacht> Null kommen mit Level... Oh, aber ich habe eine Challenge gemacht. Ich musste nämlich von Weitem, glaube ich, jemanden töten. Sorry, Bro. Das war natürlich jetzt random, ne? von 43 Metern gekillt. Richtiger Bogenschütze, ey. Hey, Bro. Hey, Bro. Wie geht's? Nein, nein, behalt. Behalt ruhig. Behalt. Behalt, Bro. Alles gut bei dir? Alles fit? Nein. Nee, nee. Hier. Bro, wo gehst du hin? Boah, hier sind so viele Darkness-Elemente und so. Ich chill, glaube ich, ein bisschen mit ihm. Er ist mein Homie. Soll ich ihn erschrecken? Ich laufe ihm jetzt hinterher. Mal sehen, ob er merkt, dass ich hinter ihm bin. Okay, hat's gemerkt, schade. Mal sehen, was, äh, was er denkt, wenn ich die ganze Zeit hinter ihm herlaufe. Bro, nimm. Ich will dir Sachen geben, bro. Ey, bro, bro. Hier, ein bisschen Geld. es ist toll. Ich hoffe, ihr konntet durch das Video so einen kleinen Einblick bekommen, dass sich die Qualität auch langsam bessert. Also das Mikrofon ist auch noch nicht fest, also ich will mir bald ein neues Mikrofon holen. Das kostet halt aber auf 140 Euro. Also ja, das ist, kommt alles noch mit der Zeit. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.